Hey alle zusammen, ich bin's wieder die Hexe und wir haben es jetzt schon geschafft, das Event ist gerade mal ein Tag alt und wir haben es schon komplett abgeschlossen. Wir haben auf dem Turm an der Kiste so viel Spenden abgegeben, dass wir jetzt jeden einzelnen Community-Punkt freigeschaltet haben und somit auch mehr Belohnungen auf jeden Fall bekommen, wenn wir jetzt die Woche noch Aktivitäten machen. Also lohnt es sich auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen was zu zocken. Und vor allen Dingen ist das elixin jetzt aufgepusht worden. Das erste, was wir sehen, wenn wir dort landen, ist, dass jetzt eigentlich eine Treppe existiert. Und auch die Bar wurde jetzt mit Etta aufgefüllt, um ein paar leckere Drinks zu machen. Und auch damit die Elixni ihren Hunger stillen können und auch einfach um die Gemeinschaft ein bisschen zu pushen. Dann war Spider so gütig und hat ein paar seiner alten Artefakte und Schätze dort gelassen und lagert sie dort. Weil viele davon auch ein Vermächtnis der Kultur der Elixni darstellen. Und wenn wir weiter schauen haben wir hier die allerersten Elixni, die von der Vorhut ausgebildet wurden, um das elixni viertel und die letzte Stadt zu beschützen. Das finde ich wirklich richtig, richtig cool. Und was es jetzt auch neu gibt, ist eine kleine Farm, wo die Elixni einfach auch noch ein bisschen Nahrung anpflanzen können. Für sich, aber auch für die letzte Stadt, um einfach zu zeigen, hier, wir sind nicht böse. Wir teilen sehr gerne mit euch. Und auch einfach, glaube ich, ein bisschen als Beschäftigungstherapie. Ich finde es sehr süß. Und noch zum Schluss als kleines Highlight... Wurde eine kleine Schule an, eingerichtet, um die Elixni einfach auch etwas über Kultur, aber auch um der von der letzten Stadt etwas beizubringen. Und es werden auch noch Bewohner der letzten Stadt dort immer wieder eingeladen, meint Misrax, um ein paar Vorträge zu halten und den Zusammenhalt zu stärken. Ja, was haltet ihr davon? Ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass jetzt die Elixni auch ein bisschen eher Viertel, ein bisschen gepusht bekommen haben. Und mal schauen, ob das auch Story-relevant ist, da wir jetzt hier nett zu den Elixni waren und für ihn sehr stark geholfen haben. Ich bin echt gespannt. Also das war's von mir aus. Geht gerne in Destiny rein, spielt ein paar Aktivitäten und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.